Hallo zusammen, mein Name ist André, ich bin Tutor am Schreibzentrum der TU Dresden und in diesem Video will ich versuchen, ähm, einige Strategien und Tipps und Tricks auf Fragen zusammenzufassen, die mir in den letzten dreieinhalb Jahren, die ich als Schreibtutor tätig gewesen bin, häufiger gestellt worden sind. Das sind Fragen wie zum Beispiel die Frage, André, ich habe gerade eine Schreibblockade, wie komme ich da wieder raus? Diese Frage nach den Schreibblockaden ist eine sehr spezifische Frage, denn Schreibblockaden können individuell sehr unterschiedliche Auslöser haben. Und ich werde in diesem Video nicht auf alle möglichen Auslöser eingehen. Mein Fokus liegt vielmehr auf der ganz allgemeinen Frage, die wir uns oder den allgemeineren Fragen, die diesem Hindernis, dem Hemmnis der Schreibblockade zugrunde liegen und die sich jeder Autor stellen muss, egal ob er geübt ist oder ungeübt. Das sind also so Fragen wie, wie fange ich an mit dem Schreiben? wie überwinde ich das leere Blatt Papier, denn es kostet jeden Überwindung, immer wieder aufs Neue, und wann fange ich eigentlich an mit dem Schreiben, wann macht es Sinn, mit dem Schreiben anzufangen. Um diese Fragen zu klären, möchte ich zuallererst einen Blick auf den Schreibprozess werfen. Das ist eine Übersicht, die vom Schreibzentrum der TU Dresden erstellt wurde, um genau diese Punkte zu verdeutlichen. Und ihr findet sie auch auf unserer Homepage dann mit ausführlicheren Erläuterungen und noch einigen Tipps und Tricks dazu. Wir hatten jetzt gesagt, es geht um diesen Punkt, Wann fange ich an mit dem Schreiben? Wie fange ich an mit dem Schreiben? Und wie wir sehen an dieser Übersicht, gehen dem Schritt des konkreten Schreibens an der eigenen Hausarbeit, der eigenen wissenschaftlichen Arbeit, meistens noch andere Schritte voraus, nämlich das Orientieren und Planen, also das Finden einer konkreten Aufgabe und Fragestellung, das Sammeln von Material, das Bearbeiten von Material, sei es Literatur in der Bibliothek, sei es konkrete Versuche, Studien, Statistiken, was auch immer, und das Strukturieren des Materials. Das Strukturieren der Fragen, das Strukturieren der Problemstellung. Jetzt hat das Ganze eine Hierarchie, aber es ist nicht so, dass wir hier oben anfangen und dann Schritt für Schritt alles abarbeiten und am Ende hier unten auskommen. Es ist tatsächlich ein bisschen komplizierter, denn die einzelnen Punkte beeinflussen sich wechselseitig. Was ich für Material finde, beeinflusst häufig nochmal, wie ich meine Fragestellung genau ausformuliere. Wie ich mein Material strukturiere, endet häufig nochmal was da, daran, etwas daran, wie ich meine Problemstellung auflöse. Und so ist es aber auch mit dem Schreiben. Wenn ich anfange zu schreiben, beeinflusst das, komme ich häufig auf Fragen oder Ideen, die ich vorher nicht hatte, und das beeinflusst wieder diese anderen Punkte, das Material sammeln, strukturieren, orientieren und planen. Aber wenn ich was geschrieben habe, dann kann ich anfangen mit dem Überarbeiten. Also Ruffassung schreiben und Überarbeiten hängen noch ein bisschen enger zusammen als die anderen Punkte vielleicht sogar. Und dann kann ich Feedback einholen, was sehr wertvoll ist, weil mir das sehr viel Aufschluss gibt wieder über die anderen Punkte, nämlich wie muss ich den Text aufbereiten, damit er für den Leser ansprechend ist, verständlich ist. Und das beeinflusst wieder ganz stark, wie wir mit dem gesammelten Material umgehen, wie wir strukturieren und manchmal auch unsere Fragestellung. Kommen wir davon ausgehend, also jetzt zum eigentlichen Punkt, über den ich sprechen wollte, nämlich das Rohtext schreiben. Dieses, wie fange ich an zu schreiben, wie steige ich in den Text ein und klären wir ganz einfach erstmal, was ist das überhaupt? Was ist ein Rohtext? Was verbirgt sich hinter diesem Wort? Auf einem Handout zu dem Thema habe ich einmal diese Einstimmung hier gefunden: Ein Rohtext ist ein Rohtext ist ein Rohtext und die Aufzählung können wir dann noch beliebig oft weiterführen. Ein Rohtext ist nicht viel mehr als ein erster Entwurf. Und was ich so schön finde an dieser Aufzählung ist, dass sie verdeutlicht, dass es beim ersten Entwurf nicht darauf ankommt, dass er perfekt ist. Unser erster Entwurf muss nicht perfekt sein. Wir wollen einfach erstmal nur ins Schreiben kommen. Wir wollen das leere Blatt Papier überwinden. Warum wollen wir das tun? Warum wollen wir diesen ersten Entwurf machen? Naja, häufig gewinnen wir dadurch Orientierung. Wir gewinnen Struktur. Wir können ein Thema gedanklich im Kopf nur bis zu einem gewissen Grade durchdringen. Wir können unsere Gedanken nur bis zu einem gewissen Grade vorsortieren. Am Ende müssen wir schauen, wie das auf einem Blatt Papier aussieht, wenn wir unsere Gedanken linear aufbereiten. Und einer der Gründe, Rohtexte zu schreiben, einer der Motivationen, das zu tun, ist, dass wir es häufig einfacher finden, einen vorhandenen Text zu überarbeiten, als einen Text komplett neu zu schreiben. Das hängt zusammen mit dem, was ich gerade gesagt habe. Irgendwann kommen wir gedanklich nicht mehr weiter und spätestens dann ist es eigentlich der Punkt, wo es uns weiterbringt, wo es hilfreich ist, mit dem Schreiben anzufangen. Also auf die Frage, wann fange ich an mit dem Schreiben, können wir in der ersten Antwort sagen, spätestens dann, wenn wir gedanklich nicht mehr weiterkommen, wäre es sinnvoll, das zu tun. Wenn wir jetzt aber gesagt haben, eine der Motivationen, Rohtext zu schreiben, ist das leere Blatt zu überwinden, weil die Texte, die wir dann gewinnen, für uns leichter zu überarbeiten sind. Es ist für uns leichter, diesen neuen Text zu überarbeiten, als ganz von vorne anzufangen. Dann müssen wir natürlich noch mal einen zweiten Schritt anschauen. Was ist es eigentlich beim Überarbeiten? Worauf sollten wir beim Überarbeiten achten? Denn Rohtextschreiben und Überarbeitung scheinen ja sehr eng miteinander zusammenzuhängen. Eins der Hauptprobleme, beim Überarbeiten oder einer der Fehler, den wir häufig machen, wenn wir das erste Mal anfangen, unsere eigenen Texte zu überarbeiten, ist es, dass wir zu viele Überarbeitungsschritte versuchen, auf einmal zu bewältigen und dadurch die Übersicht verlieren. Und das ist der Grund, warum dieser Smiley hier so verwirrt ausschaut. Wenn das Problem beim Überarbeiten häufig der, das ist, dass wir zu viele Schritte auf einmal angehen, dann besteht die Lösung ganz klar darin, das nicht zu tun, Schritt für Schritt voranzugehen und vor allem uns einmal vor Augen zu führen, was gibt es eigentlich alles an Überarbeitungsschritten, worauf muss ich bei der Überarbeitung überhaupt alles achten. Und ich habe euch hier eine Auswahl aufgeschrieben. Ich könnte also bei der Überarbeitung auf Inhalt, Struktur, Sprache und Stil Lesen in Führung, das sind sowas wie die Überleitung und Hinführung, Formalia und Layout, Rechtschreibung und Grammatik achten. Wenn ich das alles auf einmal mache, dann werde ich wahrscheinlich keinen dieser Punkte richtig abarbeiten. Deshalb sollte ich mich vor der Überarbeitung bewusst entscheiden, auf welchen Punkt ich eigentlich achten möchte. Ich habe die Punkte aber nicht in einer beliebigen Reihenfolge aufgeschrieben, sondern in einer sinnvollen Reihenfolge oder in der Reihenfolge, in der ihr sie am besten besten bearbeiten solltet. Ihr solltet nämlich immer bei den sogenannten Higher-Order-Concerns anfangen, das sind Inhalt und Struktur, und erst zum guten Schluss auf diese letzten Punkte eingehen, die sogenannten Lower-Order- Concerns. Woher kommt diese Hierarchie? Wieso sollten wir hier oben anfangen und nicht da unten? Na ja, es ist ganz einfach, wenn ich einen Textabschnitt habe, in dem der Inhalt noch nicht stimmt und anfange dort die Rechtschreibfehler zu korrigieren, dann habe ich Arbeitszeit verschwendet, weil der inhaltlich falsche Textabschnitt sowieso wieder gelöscht werden wird. Ganz ähnlich können wir ein Beispiel machen mit der Lesendenführung. Wenn ich anfange, Überleitungen zu schreiben zwischen Textabschnitten, in denen die Struktur noch nicht stimmt, dann kann ich davon ausgehen, dass nach der Umstellung der Struktur meine Überleitungen wahrscheinlich auch nicht mehr stimmen und ich wieder Arbeitszeit verschwendet habe. Jetzt hatten wir gesagt, wir wollen Rohtexte schreiben, zum einen um Orientierung und Struktur zu gewinnen, zum anderen aber, weil es einfacher ist, sie zu überarbeiten, als komplett neu zu, neu zu schreiben und unser Rohtext muss nicht perfekt sein. Das heißt, die innere Haltung, die wir einnehmen sollten beim Ro -Text schreiben ist die, dass wir uns an den Laptop setzen, wir fangen an zu schreiben und wir versuchen so weit zu kommen, wie es uns trägt. Und dann kommt irgendwann dieser Punkt, wo wir ins Stocken geraten und den nächsten Satz nicht mehr hinbekommen. Und das ist ein ganz zentraler Augenblick, denn in diesem Moment müssen wir uns fragen, was ist der Grund, warum wir jetzt hängen? Woran hänge ich und was brauche ich, um weiterzukommen? Und wenn wir bei der Reflexion dieses Punktes darauf kommen, alles, was mir gerade fehlt, ist die Überleitung vom ersten Absatz zum nächsten, dann können wir uns die Frage stellen, brauche ich die wirklich für meinen Rohtext, für meinen ersten Entwurf oder kann die nicht auf später warten? Und wenn wir das entschieden haben, dann lassen wir die Überleitung vielleicht weg und schreiben einfach weiter. Bei meiner Masterarbeit zum Beispiel habe ich angefangen, ein paar Kapitel zu den zentralen Begriffen der Autorin zu schreiben, von denen ich wusste, dass ich die auf jeden Fall in der Arbeit haben möchte. Das heißt, ich habe drauf losgeschrieben. Ich hatte so vier, fünf, sechs Seiten Text, in denen ich ziemlich viel Inhalt untergebracht habe. Das ist aber nicht aufgegangen. Ich kam dann irgendwann nicht mehr weiter, habe darüber nachgedacht, woran das liegt und bin draufgekommen, irgendwie stimmt die Struktur nicht. Ich habe dann also angefangen, die Struktur umzustellen, hin und her zu schieben, wieder Informationen zu ergänzen, bis das Ganze stimmig war und hatte am Ende so acht Seiten Text, die in sich geschlossen waren, gestimmt haben und wo teilweise sogar die Überleitungen gestimmt haben, also die Lesendenführung. Und dann habe ich versucht, davon ausgehend wieder weiterzuschreiben. Und habe aber festgestellt, dass ich das nicht hinbekomme, weil mir Vorbegriffe fehlen oder Vorinformationen, die ich auch noch in der Arbeit unterbringen möchte. Und auch dort habe ich wieder angefangen, okay, ich schreibe erstmal drauf los, was brauche ich inhaltlich? Und habe festgestellt, es stimmt strukturell nicht und habe dann wieder angefangen zu überarbeiten. Und in diesem Wechselspiel bin ich vorangegangen. Das heißt nicht, dass ihr jetzt auch so vorangehen sollt, es soll nur ein Beispiel sein, wie sie dieser Arbeitsprozess aussehen kann. Beim Rotext schreiben versuchen wir, einen ersten Entwurf zu schreiben, um Orientierung und Struktur zu gewinnen. Wir versuchen, so weit zu schreiben, wie wir kommen. Wenn wir nicht mehr weiterkommen, reflektieren wir, woran hängen wir und brauchen wir eine Überarbeitung des bisherigen Textes oder können wir vielleicht was weglassen und nochmal weiterschreiben, bis wir zu diesem Überarbeitungsschritt kommen. Kommen wir also mal zu den konkreten Tipps. Wie können wir diesen Modus des Rotextschreibens möglichst weit vorantreiben? möglichst lange durchhalten. Naja, ein erster und ziemlich offensichtlicher Tipp kann es sein, die automatische Rechtschreibkorrektur auszuschalten. Wir hatten ja gesagt, wir wollen die Lower Order Concerns zuletzt angehen. Rechtschreibung und Grammatik können wir auch am Ende noch relativ entspannt rausnehmen. Wenn es uns hemmt, dass wir ständig diese roten Linien angezeigt bekommen, schalten wir diese Word-Funktion einfach aus, denn sie ist gerade nicht hilfreich und versuchen mal weiterzumachen. Den nächsten Tipp hatte ich schon angedeutet. Wenn wir bei der Reflexion darauf kommen, dass das, woran wir gerade hängen, gar nicht so wichtig ist, dann kann es sinnvoll sein, Platzhalter zu setzen. Vorhin war das Beispiel eine Überleitung. Wenn ich feststelle, zwischen Textabschnitt 1 und dem, den ich schreiben möchte, fehlt mir eine Überleitung. Und die brauche ich aber nicht, weil ich erstmal einen Überblick über Inhalt und Struktur möchte. Naja, dann lasse ich die Überleitung weg. Aber nicht nur das, ich schreibe einfach hin, hier fehlt die Überleitung. Das wäre eine ganz einfache Lösung. Oder ähm, wenn ich mich frage, ob der Abschnitt inhaltlich richtig ist, aber weiterschreiben möchte, dann schreibe ich hin, stimmt das so? Oder wenn ich feststelle, ist die Struktur stimmig oder nicht, dann schreibe ich vielleicht hin, muss das strukturell überarbeitet werden und vermerke mir die Frage im Text und habe damit die Leichtigkeit weitermachen zu können. Im Wesentlichen ist es so, dass wir beim schreiben versuchen, den inneren Kritiker mal für einen Moment auszustalten. Das ist diese Stimme im Hinterkopf, die einem sagt, das alles Mist, was du tust, das stimmt noch nicht. Und die wollen wir beim Rotextschreiben erstmal einen Augenblick zur Seite stellen um sie später wieder einzuladen bei der Überarbeitung, weil da ist sie produktiv, beim schreiben noch nicht. Und indem wir diese Platzhalter setzen, können wir unseren inneren Kritiker häufig beruhigen. Wie man das macht mit den Platzhaltern, das ist ganz individuell und da gibt es die verschiedensten Lösungen. Man kann es ausschreiben, das hatte ich angesprochen, man kann sich Abkürzungen hinsetzen, so Symbole und Zeichen, das machen ganz viele, man kann mit Farben arbeiten. Bei meiner Masterarbeit hatte ich zum Beispiel mit Grün gearbeitet, wann immer ich Abschnitte hatte, wo ich gesagt habe, okay, die stimmen sprachlich noch nicht so, die sollte ich vielleicht später nochmal überarbeiten. Ähm Orange hatte ich genommen für Sachen, wo ich mir nicht sicher war, ob die strukturell stimmen, ob die da an der richtigen Stelle sind und Rot hatte ich genommen für Sachen, die dringend überarbeitet werden müssen, wo ich mich gefragt habe, ob das inhaltlich stimmig ist, ob ich nicht nochmal nachrecherchieren sollte und so weiter. Und dann hatte ich noch Rot und durchgestrichen für Sachen, wo ich mir gedacht habe, die könnte ich vielleicht rauslöschen, weil ich sie gar nicht für den Text brauche. Ich war mir in dem Augenblick nicht so sicher, also habe ich das so markiert und meistens habe ich es beim nächsten Überarbeitungsschritt dann doch rausgenommen. Genau. Manchmal schüchtert uns das leere Blatt aber dann trotzdem so ein, dass wir nicht starten können mit dem schreiben. Also wie kommen wir darüber hinaus, wenn wir noch gar nicht an diesem Punkt sind, wo wir Platzhalter setzen können? Und eine Möglichkeit einer Schreibtechnik, die sich dafür anbietet, ist das sogenannte Freewriting. Handouts dazu findet ihr auch auf der Homepage des Schreibzentrums. Beim Freewriting ist die Idee einfach die folgende. Wir setzen uns ein Zeitlimit, ein relativ kurzes, zwei bis fünf Minuten können schon reichen. Wir schreiben Freewritings meistens mit Stift und Papier, damit wir nicht so zu diesem Schreiben, Löschen, Schreiben, Löschen tendieren, wie zu dem ein der Laptop ja verführt. Und für diese zwei bis fünf Minuten gibt es eigentlich nur zwei Regeln. Die erste ist, ab dem Augenblick, wo der Timer läuft, wird weitergeschrieben. Und die zweite ist, der Stift darf nicht stoppen. Also wir schreiben drauf, los, der Stift darf nicht stoppen, wenn uns nichts mehr einfällt, schreiben wir, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein, bis uns wieder was einfällt. Bei einem fokussierten Freewriting zu einem bestimmten Thema, das ist meistens hilfreich für unseren eigenen Text. Also wir könnten uns zum Beispiel die Aufgabe stellen, ich schreibe jetzt mal alles ein, was mir zu meinem Thema fällt. Ah, einfällt. Pardon. Ähm... Das Freewriting kann man aber noch variieren. Eine Variation, die naheliegend ist, ist zum Beispiel der Brief an einen Freund. Da schreibe ich einen Brief mit etwas mehr Zeit an einen Freund, den ich gut kenne und erläutere ihm zum Beispiel das Thema meiner Arbeit. Der Vorteil bei dieser Textform ist, dass wir den Adressaten sehr, sehr gut kennen und daher wissen, welche Informationen er braucht und welche nicht, was beim Schreiben häufig eine Frage ist, die wir nicht so gut abklären können. Und in ganz extremen Fällen, was man auch mal ausprobieren kann, wäre das unsichtbar fokussierte Freewriting, da ist die Strategie die folgende. Wir arbeiten tatsächlich am Laptop und nicht mit ähm, Stift und Papier. Wir stellen die Schriftfarbe auf weiß und die Rechtschreibkorrektur aus und schreiben für eine gewisse Zeit blind, weil wir unseren Text ja nicht mehr sehen können. Das heißt, wir können gar nichts löschen, wir können nichts zurücknehmen. Das kann sehr befreiend sein und auch sehr inspirierend, wenn es ganz arg ist, kann man das mal ausprobieren. Ganz wichtig, wenn wir anfangen mit dieser Strategie des Rohtextschreibens und das zuvor noch nicht gemacht haben, wir müssen für die Überarbeitung des Rohtextschreibens ausreichend Zeit einplanen. Die Daumenregel sagt, wir brauchen für die Überarbeitung von einem Rohtext ungefähr so viel Zeit, wie wir für das Schreiben des Rohtextes gebraucht haben. Ob die Daumenregel so stimmt, hängt natürlich davon ab, wie viele Überarbeitungsschritte wir zuvor mit unserem Rohtext schon gemacht haben. Aber wenn wir zwei Wochen Rohtext produziert haben und nur noch zwei Tage vor der Abgabe sind, dann werden das sehr, sehr stressige zwei Tage werden. Und wir sollten versuchen, das in der Planung vorher schon zu berücksichtigen und zu entzernen, damit wir uns diesen Stress nicht geben. Um das Ganze abzurunden, möchte ich nochmal ein paar letzte Tipps zum Thema überarbeiten, anhängen. Ähm, neben diesem Problem, dass wir häufig zu viel auf einmal machen und die Übersicht verlieren, haben wir manchmal auch das Problem, dass wir nicht mehr genug Abstand zum Text haben, um eine Übersicht zu haben. Wir stecken richtig tief im Thema drin. Wir kennen Fragen, die unsere Leser teilweise gar nicht kennen. Manchmal stecken wir ja sogar tiefer in den Themen drin als unsere Dozierenden. Ähm, wir haben nicht mehr diese Gesamtübersicht. Was können wir also tun, um diesen Abstand zu gewinnen um uns das Überarbeiten zu erleichtern. Und eine der Empfehlungen des Schreibzentrums ist es, so früh wie möglich Textfeedback einzuholen zu unseren Texten. Jetzt habe ich gesagt, wir wollen Rohtext schreiben und unser Rohtext ist noch nicht perfekt. Kann ich so einen Text an einen Feedbackpartner schicken? Und die Antwort ist ja. Ich muss ihm nur deutlich sagen, dass es ein Rohtext ist und ich sollte ihm deutlich sagen, worauf ich Feedback bekommen möchte. Wenn ich jetzt einem Freund von mir sage, ich habe hier acht Seiten Text, kannst du mir Textfeedback dazu geben, dann wird er vielleicht sagen, boah, das ist ganz schön viel Text, ich weiß nicht, ob ich das leisten kann. Wenn ich ihm aber sage, ich habe acht Seiten rotext, die habe ich gerade runtergeschrieben. Ich weiß, die Rechtschreibung stimmt nicht, die Formalia stimmt nicht, die Überleitungen sind Mist und der Stil ist auch fraglich. Aber sag mir, hältst du den Inhalt für stimmig? Kannst du einen roten Faden erkennen? dann kann mein Feedbackpartner diese acht Seiten Text auch gut in einer halben Stunde bewältigen, kann mir seine Fragen ganz knapp anmerken, auch in Rohtextform. Und ich habe was, womit ich weiterarbeiten kann. Ich habe Abstand zum Text gewonnen. Auch das ist ein Vorteil davon, wenn wir früh mit dem Rohtextschreiben anfangen. Wir können viel früher Feedback einholen und das ist die beste Möglichkeit, um Abstand zum Text zu gewinnen. Und ein letzter Tipp zum Thema Abstand gewinnen. Manchmal haben wir einen Feedbackpartner nicht zur Hand. Manchmal warten wir noch auf das Feedback. Wie kann ich das vielleicht für mich selber schneller realisieren? Die Textverarbeitungsprogramme von heute haben meistens eine Sprachausgabefunktion. Bei Word kann man das googeln, das sind dann nur noch zwei Klicks und dann liest einem das Programm den eigenen Text vor. Und auch dann sind wir auf einmal in der Situation, wo wir Abstand gewinnen können und uns mal eine Seite, zwei Seiten hintereinander anhören können. Wie klingt das eigentlich, wenn es jemand anderes vorliest und ich es nicht in meinem Kopf höre? Ich habe das bei meiner Masterarbeit auch gemacht und genutzt, um zum vor allen Dingen auf Sprache und Stil zu achten, ob ein Satz zu lang ist oder da Wörter falsch stehen, hört man sehr, sehr schnell heraus, sehr viel besser, als wenn man drüber liest, aber auch um die Überleitung zu schauen oder den roten Faden anzugucken. Auf ein bis zwei Seiten kann man mit so einer Sprachausgabefunktion relativ viel heraushören, wenn man sich das vorlesen lässt. So viel erstmal von mir zu den Themen Rohtext schreiben und überarbeiten, generelle Strategien und konkrete Tipps. Jetzt seid ihr an der Reihe, in der Schreibberatung, dem 1-zu-1-Format, das eigentlich mein Kerngeschäft ist, würde ich euch jetzt fragen, welche dieser Strategien ihr schon kennt oder für euch nutzt oder welche Ideen ihr habt, wie ihr ins Rotext schreiben reinkommen könntet. Eure Antworten kann ich nicht hören, aber die Frage kann ich euch stellen. Nutzt doch die Kommentarfunktion, schreibt mal unten rein, wie ihr arbeitet. Wie könnt ihr ins Rotext Schreiben kommen? Was sind eure Tipps und Tricks beim Überarbeiten? Das hilft euch. Einmal selbst zu reflektieren, wie eure Arbeitsweise ist und das kann anderen als Inspiration dienen, was sie für sich ausprobieren könnten. Denn Schreiben ist ein super individueller Prozess und es gibt nicht die eine Lösung, sondern sehr viele verschiedene, die sich für einen selbst richtig anfühlen muss. So viel von mir. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Rotext Schreiben und Überarbeiten.